hallo liebe brüder und schwestern die heutige tageslosung steht im elften Psalm im ersten vers ich traue auf den herrn wie sagt ihr denn zu mir flieh wie ein vogel auf die berge nein der mensch dem das gesagt wird der will nicht fliehen der oder die will standhaft sein will da bleiben nicht einfach sich drücken und abhauen ich kenne das sehr gut. Gerade in der letzten Zeit möchte ich mich vor manchen Auseinandersetzungen wirklich drücken. Also ob die im Supermarkt sind oder ob die in der Familie oder manchmal auch im engeren Freundeskreis sind. Das sind diese ganzen Debatten um die Pandemie und dass ja irgendjemand schuld sein muss. Dazu kommen dann solche komischen Sachen wie es ist doch nur die Medikamentenlobby, die verhindert, dass irgendwie endlich ein Impfstoff auf dem Markt ist. Oder die Kliniken fälschen ihre Statistiken, damit sie genügend Geld einnehmen. Deshalb sind es gar nicht wirklich so viele Tote und so viele, die jetzt auf Intensivstationen liegen und so weiter und so weiter. Sie könnten diesen Verschwörungstheorien bestimmt noch viele, viele dazusetzen. Aber Verschwörungstheorien haben es nun mal so an sich, dass sie im Ende die Menschen schwächen, die sich nicht wehren können. Und da heißt es für mich, da muss ich eintreten. Das kann ich nicht einfach zulassen. Und die Schwächsten werden ja dann verlieren in solch einer Auseinandersetzung. Und wenn wir nicht genügend tun. Ja, die Pandemie ist etwas, was wirklich auch unser Vertrauen braucht. Aber ich möchte heute von dem Mut sprechen. Denn wer vertraut in den Herrn, braucht Mut. Zivilcourage eben. Wir müssen dann widersprechen und das Widersprechen fällt mir manchmal gar nicht leicht. Denn ich möchte nicht so gerne was Böses sagen zu meinem Freund oder Freundin. Und gerade im engen Freundeskreis ist das manchmal ganz schön kompliziert. Aber Gott gibt uns immer wieder Kraft. Und wenn wir den Mut haben, auf ihn zu vertrauen, dann wagen wir uns auch in solche Auseinandersetzungen. Und wenn wir den Mut haben, auf Gott zu vertrauen, wagen wir uns auch in diese schlimme Auseinandersetzung gegen die Pandemie. Indem wir nämlich alles tun, was irgendwie möglich ist. Dass wir Masken tragen, dass wir auf gute Dinge und schöne Dinge verzichten, dass wir vielleicht unser Weihnachten sogar reduzieren. Und ganz vieles machen, alles was wir in unserem jeweiligen Bereich eben können, um uns dieser Pandemie entgegenzustellen, diesem Virus. Dazu brauchst du auch Mut und Vertrauen. Zum Vertrauen in Gott gehört immer der Mut zum Handeln. Das gilt für diese Zeiten der Pandemie, das gilt für den Widerspruch, wo Unrecht und Ungerechtigkeit ist und eigentlich in ganz vielen Situationen. Es ist nicht ein naives Vertrauen, Gott wird schon richten, sondern es ist mutig und es braucht unsere ganze Tatkraft. Ich wünsche Ihnen und uns heute einen Tag, in dem wir vertrauen können und in dem uns Menschen auch vertrauen und Mut wünsche ich Ihnen und die Hoffnung. Tschüss und eine schöne Adventszeit.